Egal wie Sie es formulieren, ob Sie sagen, ich fühle mich nicht gut, wenn das passiert, oder du sollst endlich damit aufhören, oder ob Sie auf eine andere Weise Ihren Ärger kundtun, bin ich davon überzeugt, dass Ihre Haltung wichtiger ist als Ihre Formulierung. Wahrscheinlich haben Sie einiges darüber gelesen, in welcher Form man am besten seine Kritik äußert. Ich, ich, ich zweifle nicht daran, dass die bekannten Regeln nützlich sind. Ich glaube nur nicht, dass es nötig ist, sie zu lernen. Ich habe da, wie so oft, eine andere Überzeugung gewonnen, als viele meiner Kollegen. Ich bin davon überzeugt, dass die Haltung wichtiger ist, als sich Regeln über die optimale Formulierung zu merken. Stellen Sie sich vor, Ihr Partner sagt Ihnen etwas, was er störend findet, was ihn ärgert oder sie auffordert, anders zu machen. Wenn er zu Ihnen spricht, hören Sie natürlich nicht nur den Inhalt seiner Rede, also was ihn stört, was er von Ihnen will etc., sondern Sie hören auch mit welcher Haltung er es sagt. Sie nehmen wahr, wie er gerade zu Ihnen steht. Zum Beispiel, ob er sie grundsätzlich mag und ob das, was ihn gerade stört, eine Ausnahme ist. Ob er froh ist, wieder einen Grund gefunden zu haben für seine Überzeugung, dass Sie nicht der richtige Partner für ihn sind. Das, das, das läuft in Bruchteilen von Sekunden in Ihrem Kopf ab, ohne, ohne, dass es Ihnen bewusst wird. Nicht desto weniger wird es eine Wirkung auf Ihre Reaktion haben. Sie spüren, was mein Partner mir jetzt sagt, sagt er entweder, weil er mich zurückweisen will oder weil er mir helfen will. Sie haben entweder den Eindruck, er ist froh, wieder etwas gefunden zu haben dass er Ihnen vorwerfen kann oder Sie spüren, dass er wünscht, er könnte Ihnen etwas Positives sagen und müsste, müsste Sie nicht auf etwas Negatives hinweisen. Welches der Alternativen Sie glauben zutrifft, wird die Form und den Inhalt Ihrer Reaktion bestimmen. Ich finde es wichtig zu betonen, dass nur Sie bestimmen, wie die Rede Ihres Partners bei Ihnen ankommt und nur Ihr Partner weiß, wie es von ihm gemeint ist. Bei einer guten Kommunikation ist das das gleiche, aber das ist eben leider nur bei einer funktionierenden. Ganz klar, wenn Sie negative Absichten beim Partner vermuten, werden Sie anders reagieren, als wenn Sie davon überzeugt sind, er meint es gut mit Ihnen. Jetzt wird es provokant. Ihre Reaktion wird sich weniger danach richten, ob der Partner einen Du-Satz oder Ich-Satz dabei gebraucht hat. Auch auf den plumpesten du werden Sie positiv reagieren, wenn Sie sich ganz, ganz sicher sind, dass dahinter eine gut gemeinte Absicht besteht. Ja, ich sätze werden grundsätzlich besser ankommen als Du-Botschaften mit ausgestreckten Zeigefingern. Das bestreite ich nicht. Aber was ich schon behaupte ist, dass es wichtiger ist, darauf zu achten, welche Haltung ich ausstrahle, als die exakten Formulierungen, die ich verwende. Fehler in der Formulierung werden leicht vergeben, wenn Ihr Partner eine positive Intention spürt. Deshalb wird auch Ihr bestformulierter Vorwurf nicht gut ankommen, wenn Ihr Partner das Gefühl hat, dass Sie froh sind, ihn wieder auf frischer Tat ertappt zu haben. Sie können nicht bestimmen, wie Ihr Partner den Hinweis von Ihnen aufnimmt, aber Sie können etwas im Vorfeld tun, damit Ihr Wunsch beim Partner auf fruchtbarem Boden fällt. Je mehr Sie innerlich eine positive Haltung zum Partner aufbauen, desto besser wird es Ihnen gelingen, dass Ihr Partner eine positive Intention hinter Ihren Worten spürt. Und desto wahrscheinlicher wird es auch sein, dass er Ihre Worte nicht reflexhaft zurückweist, sondern sich mit Ihnen konstruktiv auseinandersetzt. Sie wollen wissen, wie sie eine positive Verhaltung entwickeln können? Sage ich Ihnen gerne. Auf meiner Internetseite couplecoaching.de